Mal wieder ein reines Verkaufsvideo. Es sind wieder ein paar Sachen fertig geworden und die meiste Nachfrage in letzter Zeit war nach den Read-Step-Ups gewesen. Oder äh, ich soll ja dem Nico nach jetzt Zungenschalter sagen. Hm? Okay, also jetzt mal die Zungenschalter ähm, Step-Up heißt dann übersetzt Hochstufen-Aufsteigungstransformatoren. Naja, jedenfalls die Dinger, die aus äh, wenig Spannung viel Spannung machen, sodass man zumindest Lampen ziemlich effektiv damit betreiben kann leds das haben wir jetzt mal ein bisschen erweitert hier noch mit einem extra schalter dran dass man umschalten kann ob wir jetzt das ob wir jetzt das plasma hier drin beobachten will im Read switch äh, zungenschalter Entschuldigung, oder ob man dann hier auf die lampe umschalten möchte Na. Und dann ist hier vorne nichts mehr, aber dafür ist dann hier ordentlich Licht. Ja? Ich denke mal, dass die anderen Videos davon kennt ihr schon halbwegs. Das war eines der ersten Versionen gewesen. Hier ein Nickel-Metall-Hydrid-Akku. Könnt ihr dann einfach hier von Plus und Minus weggehen und ein paar Strippen in euer Ladegerät ziehen, dass ihr wieder aufladen könnt, falls er mal alle ist. Aber ja. Hat ganz gut gehalten das Teil seither. Kann nicht meckern. Hier der Kondensator ist eventuell ein bisschen überdimensioniert. Da muss ich nochmal warnen. Also es ist jetzt so angeschlossen, die Lampen sind immer dran. Der Schalter, der schaltet hier den Kondi komplett weg, dass man das Plasma hier beobachten kann. Da besteht dann keine Gefahr. Aber trotzdem aufpassen, also mit ähm, bis 385 Volt kriegt man da eventuell nicht voll. Aber trotzdem, das Ding, das kann schon einen ganz schön wohin befördern, sagen wir es mal so. Als Lampe benutzen, als was anderes ist es auch nicht konzipiert von mir aus. Wer es dann von selber umbaut, das ist dann sein Ding. So. Ach ja, und was Lustiges hierbei noch, <lacht> habe ich vorhin auch was rausgefunden. Wenn man die Lampe wegschaltet und jetzt eigentlich wieder hier das Plasma drin beobachten kann, ne? wenn man das jetzt mal rumdreht und einschaltet, jetzt leuchtet der Conti noch ein bisschen nach. Seht ihr? Da ist nur hier in dem obersten Drittel was los. Das habe ich vorher so noch gar nicht rausgefunden. Also der, der es dann bekommt, der kann dann ruhig an der Stelle weiterforschen, warum dann die LEDs etwas blinken. Ja, ich wünsche demjenigen viel Spaß damit. Jetzt verlässt es das Segel um eine Kristallzelle, das sind viele. Ah, wo sieht man es denn überhaupt? Von hinten sieht man ja Sieht ein bisschen kristallmäßig aus. Außenrum ist Heißkleber, soll ein bisschen elastisch sein, weil, äh, wenn man die lädt, dann könnte es schon sein, dass die sich ein etwas etwas aufbläht, aber normalerweise nicht. Das also nur, wenn man es überlädt und dann ähm, außer Sicht lässt. Ja. Ähm, Kristallzelle, verschiedene mehrere Platten aus alten Batterien, ähm, dann Alaun und Bittersalz, also Epsom Salz, MgSO4 oder SO7, die genaue Formel muss ich dann noch mal raussuchen, äh, jedenfalls das, wenn das Alaun dann grün wird. Ja, da habe ich am Anfang, ne, als ich die gegossen habe, konnte ich die absolut überhaupt nicht laden, habe sie einfach in die Ecke gepfiffen. Und habe mir gedacht, na gut, dann nimmst du halt als Anschauungsobjekt, sieht zumindest schön aus. Und dann nach einer Woche ungefähr haben wir ein bisschen Wasser drauf getröpfelt Und auf einmal konnte ich die besser laden als alle anderen. Also ich war echt verblüfft gewesen. Hier oben ist dann der Einfüllstutzen zum Nachwässern, falls es mal austrocknen sollte. War ganz unvoreingenommen. Was sagst du dazu? <lacht> ja, was, was, was würdest du jetzt sagen, wenn man, wenn man sagen würde, hier man kann dich so ein Ding... Keine Angst, das Gesicht kommt nicht mit drauf, Man kann so ein Ding sich einfach selbst basteln. Ne, aus einer komplett alten, toten Batterie. Ein bisschen Salz, ein bisschen Lötkolben wir, Die bei Einzelteile ist Fankram, Das kriegt man alles. Hier vorne ein kleiner Magnet, da eine kleine Spule, hier ein kleiner Zungenschalter. Ja, und dann hier oben, ist der, hier oben ist der Einschalter übrigens und dann kann man, das sind 2 Volt macht die, die Batterie und die Lampe, die leuchtet mit, ich glaube die ist für 9 Volt oder so ausgelegt, auch mit urigsten Milliampere und die macht ordentlich hell. ne Und wie lange? Also ich habe es näher ausgekriegt. Ich habe bestimmt aber, naja, 2-3 Minuten habe ich drauf gedrückt am Stück, mein Langzeittest. Die Lampe da aus. Da kann man schon ein bisschen was sehen, oder? Ja. Wie lange hast du daran gearbeitet? Insgesamt. Hm. Also bestimmt... Also Fotos du entwickelt hast, jetzt muss man zum im Zahnbau. Also 48 Stunden ist nicht untertrieben. Also da war es bestimmt zwei Wochen drüber gewesen. Also erstmal ungefähr 3-4 Tage an der Zelle. Ne, Batterie aufsägen und das rausholen, erlauen kochen, einfüllen, Batterie nochmal aufkochen, zusehen, dass auch alles passt, dann die ganzen Anschlüsse ranlöten, dann auch erstmal eine Woche stehen lassen und mal wieder kontrollieren, was damit ist. Hm. Ja, kommt ja dann wieder auf die Sache, lohnt sich der zeitliche Aspekt dafür, ne? ja, ja, momentan ist es ein Unikat, es ist ja ein Prototyp, ne? Und wenn ich jetzt sowas nachmachen müsste, würde ich sagen, bräuchte ich ja acht Stunden brauchen wir schon. Acht Stunden ist man schon drüber. Ja, doch. Hm. Wenn man schön nacheinander wegarbeitet. Wer es schneller schafft, <lacht> immer her damit. Aber ja, das würde ich so als Zeitangabe sehen. Acht Stunden. Das ist ja alles noch ein bisschen schöner verpackt, dann ist das alles. Ja, man kann ja noch irgendwelche Augen draufkleben oder so. Mal gucken. Aber so dafür, dass man es komplett selbst basteln kann. Ne? Das ist, das ist nichts wie die kleinen LED-Lichter, die wir die ganze Zeit hatten. Das ist schon ein bisschen mehr. Schönes Gadget. Okay, das geht mit vom Nachbarn. Das war das Statement? Ach ja, <lacht> hier, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Hier habe ich jetzt in den Zungenschalter. Ihr seht's, ne? er geht jetzt durch die spule durch Hier vorne, das ist ein magnet dieses viereckige ding und an der richtigen position wird nichts heiß hier gibt es eine kurze anleitung noch mit dazu wie ich die jetzt immer geladen habe was ihr danach rausfindet. findet ja, da bin ich sehr gespannt drauf meine methode ist bestimmt nicht die letzte art und weise wie man batterien laden kann ja und last but not least haben wir uns mal gedacht bauen wir mal einen usb zungenschalter hochtransformator ja, hier noch nach alter ausführung da ist der Re Switch noch an der außenseite dran aber die spule hier ist für ne, 4 bis 5 volt ausgelegt und hier an der seite da gibt es dann einen einen Chinch-Stecker mit dazu, der ist jetzt hier an eine 220-Volt-Lampe angeschlossen zur Demonstration. Und das gibt es jetzt noch als letztes. Hm, hier ist das Kabel. Genau. So, das ist jetzt eine LED-Lampe für... Ja, hier steht 40 mA drauf, irgendwas, ich glaube 5 Watt oder sowas. Ne? Der Action for Free kennt die, ne? die haben wir Partout nicht zum Laufen bekommen. Ich glaube, auch mit Schroe-Tief haben wir es probiert, ne? Das heißt, mit schultief wollte die Partout irgendwie nicht starten. Gucken wir mal. muss man dann hier einen optimalen punkt halten und mit irgendwas fixieren ne? den magneten gibt es mir dazu und würde ich jetzt die lampe direkt anschließen ohne dieses Vorschaltgedöns ne? dann würde die konstant nonstop leuchten mit 5 volt usb und ein paar hundert milliampere Gut. jetzt haben wir die Lampe mal aufgesägt so schaut es jetzt aus hier das ist direkt nur die LED dran also mit 7,2 Volt direkt habe ich es gerade mal probiert da leuchtet sie ein bisschen ich glaube die ist so für 12 Volt ausgelegt original und hier mit diesem Teil davor ne? also so wie das hier aussah ist es ja pulsierend richtig schön ähm, ähm, na ja, richtig schöne Strompakete hat es rausgehauen, muss man mal so sagen. Ich glaube, mit dem Ding kann man dann gut Batterien laden. Das haue ich mal nicht weg. Ne, jetzt kann ich Mal gucken, ob es ja abgeht. Ich rede hier die ganze Zeit. Jawoll. Das sieht gut aus, ne? Ja, also müsst ihr zu Hause dann nur den Magneten in der richtigen Position positionieren. Ja, heller. Könnt auch ein bisschen dimmen so dann. Mhm. Nicht zu nah rankommen, dass ihr keinen nonstop kurzschluss macht. Ne? Ja, und dann funktioniert das. Das habe ich mich entschieden... Das von USB zu hoher Spannungsset, wollen wir es mal so ausdrücken, das kriegt ihr mit vorgefertigter 5 Watt, also so wie es hier drauf steht, 5 Watt sieht es aus dem Netz, ne? aber hier ähm, Hochleistungs-LED drin, die könnt ihr direkt damit betreiben, hier ist das Universal-Adapterkabel mit Lüsterklemme, da könnt ihr dann reinstöpseln, was ihr wollt, hier das liefere ich euch auch mal mit, da ja, gut, da löte ich euch dann hier noch ja, da ich euch dann hier noch zwei Anschlüsse ran. Könnt ihr mal gucken, ob ihr damit Batterien laden könnt? Das probiere ich jetzt mal nicht. Müsste eigentlich theoretisch gehen. Und dann gibt es hier noch. Gebe ich das wirklich mit dazu? Ne, ihr kriegt keinen Schock. Ne, das ist nicht lebensgefährlich. Passiert tut da nichts. Und dann gibt es hier noch ein 5 Meter langes Kabel mit so einer LED-Lampe drauf. Das sieht dann folgendermaßen aus. Hier muss man dann mit dem Magnet mit der roten Seite dann an der richtigen Stelle. Jawoll. So, und dann könnt ihr euch das Licht irgendwo in die Wohnung hin verlegen, wo ihr wollt. Ne, und könnt dann mit USB hier geht es jetzt rein. Mit USB 12-Volt-Lampen betreiben. Ein bisschen dimmen, weniger, heller. Ja, kann man dann drauf anbauen switch hin tut und funktioniert bis jetzt ganz gut. Also, ein einziges Mal hat mir hier dieses Gerät rausgehauen, als ich dann noch mal gestartet habe, hat es wieder funktioniert. Ich würde jetzt mal raten, ähm, mal so einen Zwischenadapter zu nehmen. Also, wäre es ein aller, neuesten Laptop. Eigentlich müssten die Ausgänge abgesichert sein. 500 mA müsste reichen normalerweise. Ich wüsste jetzt eigentlich nicht, warum es da was durchfetzen sollte, selbst wenn es hier dann im Kurzschluss ist und man zu nah rankommt. Ja, geht's halt aus, ne? Aber sonst tut sich da nichts am USB. Die Speise gereiste Reisen selten bis selber. Dann machtet euch halt selber. meines Weges gehüpft, grübel über dies und das ja und auf einmal kommt er angesaußt und heilt mich eben noch ein Librakranker mit einem Gewerbe im nächsten Moment war ich arbeitslos, sie hat mich nicht mehr gefragt aber dafür sagt er "Wurde du bist geheilt Kumpel verdammter Wohltäter